Hi, hallo, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video hier auf dem Kanal, heute mal. Ich bin Seraphine und falls ich verdächtig ähnlich wie die Socke klinge, dann könnte das eventuell daran liegen, dass ich diesen Kanal jetzt schon seit äh, zweieinhalb Jahren mache und wie ich schon in der Beschreibung von meinem letzten Video geschrieben habe, kommt dieser Kanal langsam so ein bisschen zu einem Ende und da dachte ich mir, wäre es doch eine ganz nette Idee mal auf ein paar Videos zurückzuschauen und zwar in Form von einem Audiokommentar, quasi einem Directors Commentary. Und ich muss sagen, ich hatte die Idee schon länger, aber ich äh, bin ein bisschen davor zurückgescheut immer, weil ich nicht wirklich weiß, ob das überhaupt jemanden interessiert. Von daher ist das jetzt so ein bisschen ein Experiment, um zu sehen, ob euch das gefällt, ob euch das interessiert. Und wenn ja, dann könnte ich zum Beispiel auch noch mal ein paar Freunde hinzuholen. Aber ich will jetzt auch nicht allzu lang hier rumlabern. Äh, klassische YouTuber-Phrase irgendwie. Ähm, genau, fangen wir an. Ich habe drei Videos ausgesucht, die mir ganz gut gefallen. Ich kann auch noch mal drei Videos äh, aussuchen, die mir nicht so gut gefallen. Das wäre vielleicht auch unterhaltsam. Wobei mir jetzt alle... Ich habe jetzt keins, was mir überhaupt nicht gefällt und wenn doch, dann würde ich es runternehmen. Aber ich habe schon meine Favoriten und die, die ich weniger mag. Naja, also wie gesagt, ich wollte ja nicht zu so lange rumlabern. Starten wir einfach mit dem ersten Video. So, wie ihr vielleicht schon ähm, erahnt habt, wenn ihr euch gut auf meinem Kanal auskennt, ist das erste Video äh, der Fußballhorror, warum ich Angst vor dem Ball habe. Genau, ein, eine relativ lange Anmoderation. Das würde ich wahrscheinlich heute an das machen, wenn ich das Video nochmal an noch mal machen würde. Es, ist, es braucht es ein bisschen lange, bis es zum Punkt kommt. Aber jetzt geht's los. Achso, ja, vorher nochmal. Schallplatten, Scratch, Sound. Dieses Intro, Fun Fact, wurde übrigens in PowerPoint gemacht, die erste Version von meinem Intro. Und dann später in einer alten Version von Adobe Flash. Ähm, genau, und das Video wurde übrigens als einziges auf meinem Kanal mit HitFilm Express geschnitten. Ähm, das habe ich ansonsten ab und zu mal für Effekte benutzt. Ähm, genau Aber es lief nicht so gut auf meinem äh, Computer, von daher habe ich das nicht weiter benutzt. Ähm, heute, für die, die es interessiert, schneide ich übrigens mit Vegas Pro und äh, ganz am Anfang habe ich mit Shotcut geschnitten, was ein ganz gutes kostenloses Programm ist. Genau. Und ich muss sagen, mit diesem Video bin ich heute immer noch ziemlich zufrieden. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe meine Videos oft schlechter in Erinnerung, als sie tatsächlich waren und bin dann meistens tatsächlich doch positiv überrascht, wenn ich sie nochmal anschaue. Aber ich habe kein Video, wo, wo ich jetzt sagen würde, ähm, das war ganz schrecklich. Aber ich habe auch, hm, ich, ich habe äh, kein Video, wo ich sagen würde, da stimmt absolut alles. Das ist perfekt. Und jetzt, okay, Achtung, laut. Mich haben. Achtung. Ja, jetzt der Jumpscare mit dem bösen Ball. Abonnieren. Ähm, ja, ich, ich, ich fand, das war eigentlich ein ganz rundes Video damals, so eine Idee, ein Witz. Relativ kurz wäre heute wahrscheinlich ein Sockel-Short. Genau, und damit kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Video. Und das ist, wie ihr schon sehen könnt, das Ostervideo, das Interview mit dem Osterhasen. Das war eins von den beiden... Ähm, so, Feiertags-Erklärvideos, die ich gemacht habe. Ähm, und das Ding ist, ich fand die eigentlich nicht schlecht. Ah ja, das Oster-Intro natürlich. Wie gesagt, in Macromedia Flash heißt meine Version noch. Jetzt heute Adobe Animate. Ähm, genau, da drin wurde das Intro gemacht und da drin wurden auch diese ganzen Erklärsequenzen animiert. Genau, aber der Grund, warum ich die nicht mehr wirklich danach gemacht habe, ist, ähm, dass, dass ich fand, es hat nicht so ganz zum Kanal gepasst. Ich hab, ich wollte mich eigentlich eher auf, den Comedy, eher, eher auf die Comedy quasi fokussieren und eher auf die Unterhaltung. Und das war fast ein bisschen zu... Äh, Informativ. Gut, wenn man es so... <lacht> es klingt blöd, wenn man es so formuliert. Ähm, aber... Ähm, der, der Fokus sollte halt eher auf der Unterhaltung liegen. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch irgendwie Wissen vermitteln kann oder so. Aber der bekannt, wurde er Unterhaltungsfaktor war da Schmerzen quasi geworden. mir zu klein letztlich, und deswegen also, habe ich aufgehört. Ihr euch da genau. Mit eurem Aber ich muss sagen, trotzdem finde ich Video das Video ganz nett, es hat so eine kleine Story außenrum, wo da ich, da äh, man muss sich vorstellen, ich bin da in unseren Park äh, in der Nähe, wo wir wohnen gegangen, und äh, habe da meine Kamera aufgebaut, ich hatte so ein Stativ dabei, habe hab mein Ansteckmikro angesteckt und habe diese, Socken, <lacht> hab diese Sockenpuppe angezogen ähm, und dann mitten in der Öffentlichkeit dieses Video gefilmt. Und obwohl nicht viele Leute unterwegs waren und wahrscheinlich sich niemand wirklich äh, drum geschert hat, finde ich das trotzdem irgendwie immer so ein bisschen eine unangenehme Situation. Ich weiß nicht. Ich glaube, da sind Menschen auch sehr unterschiedlich. Manche würden sagen, ist mir doch komplett wurscht. Und letztlich, mir macht es jetzt auch nicht so viel aus, dass ich es nicht machen würde, wie man offensichtlich sieht, aber ja, mir ist es trotzdem ein bisschen unangenehm gewesen. Genau. Dann die Animation finde ich eigentlich ganz schön, bloß dieses Huhn, dieses Huhn war sehr hell und ich glaube YouTube hat den Kontrast bei dem Video noch leicht erhöht oder so, weil äh, das Huhn sieht auf YouTube immer komplett weiß aus, das war aber in meinem Schnittprogramm nicht so, aber ich hätte es vielleicht doch ein bisschen dunkler machen können, damit ähm, ja, man das besser vom weißen Hintergrund unterscheiden kann. So, der Osterhase ist da. Ich bin ein Hase. Ich kann nicht sprechen. Oh. Kerze. Sehr gut. Ich an der Stelle Humor. Aber eins bleibt <lacht> mir noch zu tun: Ich wünsche euch frohe Ostern. Ja, an der Stelle wünsche ich euch schon mal frohe Ostern im Vorhinein. Mal schauen, ob ich dieses Jahr noch mal ein Oster-Special mache, vielleicht. Ich meine, ich habe so eine Art nachträgliche, nachträgliches Weihnachts-Special gemacht, also warum nicht? Wer weiß, was kommt. Und damit geht's zum letzten Video, und zwar... Socke Shorts, warum gibt es den Tag der Spaghetti? Genau, äh, die, äh, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, man hört ja immer mal wieder in den Medien, heute ist irgendwie dieser obskure Tag, irgendwie äh, Fahr mit Unterhose U-Bahn oder so Tag gibt's glaube ich und äh, Nutella Tag, keine Ahnung, verschiedenste. Aktionstage, die ähm, irgendwie existieren. Aber es sind ja offensichtlicherweise keine offiziellen, gesetzlichen Feiertage. Und da wollte ich mal recherchieren, was dahinter steckt. Und da bin ich auf diese Liste gestoßen. Und da war es dann tatsächlich so, dass es fast jeden Tag mindestens einen so einen Aktionstag gab. Und ich dachte mir, äh, ja, das, das ist doch ein super Thema. Ähm, genau, und dieses Video äh, habe ich tatsächlich... Ich skripte meine Videos immer unterschiedlich. Ich habe da noch nicht wirklich so meinen Workflow gefunden. Ähm, und dieses Video ist tatsächlich gestoryboardet. Ähm, beziehungsweise ich habe halt für jede von diesen Szenen so ein kleines... Bild gezeichnet und die dann quasi abgefilmt und ich finde es ist insgesamt eigentlich eine ganz, ru äh, eine ganz runde Sache geworden und also ich, ich, ich mag so das Tempo ich äh, mag die Witze, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob alle rüberkommen aber insgesamt ja ja, da, hinter dem Video stehe ich auf jeden Fall noch immer dahinter. Es ist bloß so kurz, dass ich gar nicht so viel sagen kann, während es läuft. Genau, das war's mit diesem kleinen Audiokommentar. Ich würde mich sehr über ein bisschen Feedback in den Kommentaren freuen, ob euch das überhaupt interessiert. Ähm, weil wenn, wie gesagt, ich hätte noch ein paar Ideen, was man da machen könnte, ich könnte... Ein äh, paar Freunde dazu holen, wo ich ja auch immer mal wieder ein Video zusammen gemacht habe. Ich glaube, das wäre auch sehr lustig. Genau. Und dann ciao. Bis bald.